Willkommen zurück zu Pokémon Silber. wir sind hier in Mahagonia City Aus dem Grund, da wir in der letzten Folge Team Rocket besiegt haben und nun endlich mit der mit dem Spiel mit dem ganz normalen Gameplay weiter machen können und jetzt nicht irgendwie so eine Side Mission mit Team Rocket bliblablub Die sind raus, machen jetzt echtes Gameplay, wir sind jetzt wieder in-game, baby So, und äh, die John ist jetzt wieder friedlich Keine störenden Radiowellen, ne? Sind zum Ziel des Sons. zurückgekehrt, genau zurückgekehrt. Das sind gute Neuigkeiten für die Angler. Auf jeden Fall. Ich suche Großmutters Laden. Sie verkauft Artikel, die du sonst nirgendwo bekommen kannst. Aha. Okay, jetzt arbeitet hier die Großmutter anscheinend. Moment, man kann wieder rein. Okay, wahrscheinlich, äh, falls man da irgendwelche Items verloren äh, vergessen hat oder So. So. Und äh, ich habe hier schon ein paar Sachen gekauft, man kriegt hier nichts besonderes, Wutkekse kann man hier holen, Blumenbrief, ja es ist einfach ein ganz normaler Shop, man kann jetzt halt ganz normaler Items, so wie in dem anderen Shop kaufen, wie so ein Pokemarkt nur dass es das nicht gekennzeichnet ist. So und nun gehen wir weiter auf die nächste Route, und zwar ist das Route 44, Margo City zu Ebenholz City, die letzte Arena Stadt, und ähm... Ich habe heute äh, ein bisschen spontan die Aufnahme gestartet. Das ist, wirklich kein Gesprächsthema. Und... wollte das Feuer, aber brauche ich auch nicht. So, und auf dieser Route gibt es viele starke Trainer nochmal. Ich gewinne hundertprozentig. Äh, tja, ich gewinne 101% und das ist mehr als zu. Deshalb habe ich gewonnen, tut mir leid. Beziehungsweise du gewinnst zwar hundertprozentig, aber durch null. Oh, oh. Da kommt das Shiny. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da kommt die Fruchtelei. One-hit. Oh, oh, oh. Keine Ahnung was ich bin, aber. <lacht> Dude, oh, Kadabra. Aha. Ähm, Kadabra könnte gefährlich werden. Mmm. Hm. Kommission. Oh ne, ist Psycho. Es oh. ist doch. Es ist, ist, ist doch. Oh, ist, ah. Ich bin dumm. Ich habe nicht nachgedacht. I am stupid. I am stupid. Aua. Ja, I am stupid. Sag aber er kann mich nicht angreifen, weil er dumm ist. Also wer ist jetzt der dümmere? Hä? Wahrscheinlich ich, aber er ist trotzdem dumm. Rene? Ah, das ist eine schockierende Niederlage. Tja. Pff, mein Freund, da kann ich dir leider nicht helfen. Es ist wichtig von sich selbst überzeugt zu sein. Auf jeden Fall. Oh, ich merke es jetzt. Kann sein, dass ich manche Trainer nicht nochmal angesprochen habe, nachdem ich sie besiegt habe. Es tut mir leid, falls ja. So, du Angler, komm her! Ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann, und ich kämpfe bis zum Umfallen. So gehe ich auch mit meinen Pokémon um. So gehst du mit deinen Problemen um? Ich dachte, das kommt so. Ja, so gehe ich auch mit meinen Problemen um. sollst du auch mal versuchen. Äh, nein, danke. Ramorei, die Wasserpistole! Komm nur mal her, du. Du möchtest gern spielen. Du kannst, kannst, kannst, kannst du. Kannst wir spielen, mein Freund? Oh, oh, was war das denn hier? Donnerschlag kommt hier erstmal. Zack, du bist toten das war's. Noch ein Dreimoral. Noch eine Wasserpistole. Zack, das war's. Easy. Albin. Hm, das ist nicht richtig. Was du machst? Ja. Das sind 100 Siege und 101 verlorene Kämpfe. Ich kämpfe jetzt eine Weile lang nicht mehr. Ähm, um, ja. Ich frage mich, warum du verloren hast. Okay, das kann gerade überraschen. Du siehst sehr ja stark aus. Gut, die Trainer suchen instinktiv nach starken Gegnern. Ja. Deshalb habe ich auch zufällig dich gerade gefunden. Ja, ich habe dich gefunden. Mhm. Cora. Du Lol, was ist das für ein Smetbo Sprite? <lacht> ja, gut, okay. Wenn du so. Ah, warte, ich bin doch schon. Mit, äh, ach, egal, komm. Flammenrad! Was? Ich bin verwirrt. Nein, nicht nicht, nicht, nicht Au! Nicht, nicht selbst schlagen. Was machst du denn? Du Idiot! Nein! Aua! Okay, warte. Können wir was anderes einsetzen? Anderes Pokémon? Melli könnten haben. Um, uh, ah, komm, egal. Greifen voran. Flammenrad. Ja, nicht mal verwirrt, genau. Tschüss. Droht. Dead. Made, is dead noch und da kommt ein blubella ein sehr sehr tolles pokémon ich wollte ich muss zugeben ich wollte Bluebella eigentlich in dieses für dieses play ins team tun vor allem wie geil die shiny version ist einfach das normale sprite das ist eigentlich die heutzutage shiny version von dem ding ähm ich wollte eigentlich ins Team tun, es ist nur Pflanze und ich halt dachte mir, so cooles Pflanzen-Pokémon. Aber ich kann euch sagen, dieses Play machen wir ohne ein Pflanzen-Pokémon. Dafür haben wir halt Omoth. Mit dem käfer -Tüten. Und dem Gift-Typen, immerhin etwas. Ähm, statt Omot hätte ich eigentlich Probleme genommen, das Ding ist nur... Aber man kriegt ja nur sehr, sehr früh, schon im Wald nach der zweiten Arena, aber... Versucht mal, das Duflo zu entwickeln, egal was. Das wird nicht so leicht. Vor allem nicht, wenn man keinen Kristall spielt. Und ich dachte mir, nee, bis nach der Hauptstory zu warten, bis ich Blattstein oder irgendwas bekomme, keine Lust. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. Doch, doch, in jedem Fall. In, mit jedem Fall. Mit den Kämpfen steigen unsere Erfahrungen und werden besser. Ich habe viele Kämpfe ausgetragen, um das zu werden, was ich heute bin: ein Profi. Okay, warte mal. Ist doch extra so aufgebaut, oder? Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus und ich sehe, dass du auch, dass du das auch tust. Okay, was siehst du noch? Stan? <lacht> Ob okay, wir den Namen ich noch was ganz anderes denken? so. Ich hab das perfekte Pokémon davor, dafür. Suffer! Du zeigst, er wird jetzt sterben, denn seine Flamme wird nur noch stecken. dead, dead, la dead, dead, easy bad. Puh, das war der totale Reinfall. Ja. Wow, du hast ja viele Orden. Kein Wunder, dass du so stark bist. Ich frage mich, ob Jens, der Arenaleiter von Tick City, noch immer trainiert. Er hat mich wirklich fertig gemacht. Echt jetzt? Wow. Okay, hier ist ein Item. Hyperball! Cool. Ach stimmt, ich weiß, wo ich bin. Oh, das will ich euch zeigen. Moment, da fahre ich kurz mit dem Fahrrad zurück. Das möchte ich euch mal kurz zeigen. Na, na. Lala. Und zwar gibt es eigentlich einen alternativen Weg. Man kann hier nämlich lang. Und auf einmal sind wir hier. Ist das nicht cool? Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen. Äh, habe ich ein seltenes Pokémon mal sehen. Mh, ja, schon irgendwie selten. Amphie kann er selbst machen. Mh, Umut auch nicht unbedingt selten. Außer Käferton ist ein bisschen seltener, ja. hat überhaupt nicht selten. Oh, stimmt! Red! Red ist schon ein bisschen selten. Ja, ja. gut. Äh, aus dem Grund, äh, da es Shiny ist. Wer hat es gedacht. Oh mein Gott, was? Red ist Shiny? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht äh, gesehen. Konnte ich nicht erahnen. Wie denn? Doch, doch, Leute. Das ist Shiny. Müsst doch mal darauf achten, dass das nächste Mal. Wenn, wenn ich das ins Kampf schicke. Dass das, das, das, sind so kleine Sternchen, die rumkommen. Daran erkennt man's. Ach, deine Pokémon sind ja niedlich. Ein Pokémon, dessen Färbung sich von der normalen unterscheidet, ist wertvoller. Was? Willst du behaupten, das sei nicht wahr? Hä? Was, was ist dein Problem, Mann? Chill mal. Komm mal runter. Was sind Stickers? Oh, wegen dir habe ich einen Quapsel verloren. Was wirst du deswegen unternehmen, hä? Hä? Oh, oh, Schlägertyp. Fetter Schlägertyp, was will er von mir? Oh, oh. Alfred, oh, er hat seine Gang. Seine Gang, seine ganze Kitty Gang. Goldini, goldini. Du, das geht mir zu weit, Mann. du kriegst Aggressionen. Super Schall, <lacht> oh oh. Du gibt's aufs Small. Wenn ich angreifen... Nein, ich mag mich selbst. Ja, finde ich fair. Okay. <lacht> oh yeah, wie schmeckt dir das? Ah, Volltreffer, nein. Ah, weg hier. Äh.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 Allgemein anderen Videos habe ich dazu so gehört, wie Leute bei Subinicat gelästert haben, dass es nicht so gut ist. Und äh, ich muss sagen, I don't care. <lacht> mein Statement dazu, I don't care. Ich nehme das Pokémon, warum ich Bock habe und ich hatte einfach mal Bock, endlich mal Subinikat ins Team zu nehmen, weil ich es noch nie im Team hatte. Und ich bereue es bisher nicht. Oh, jetzt kommt sein. Jetzt kommt der große bobo Der ja, für Baba holen wir Amphi, komm, let's go! wollte es nicht zu einfach machen, aber jetzt geht's um die fette Wurst oder um das fette Fischfleisch. Aber bitte ohne Kreten, ja. Ich hasse es, wenn bei Fischkreten drin sind. Ugh. Vergiss es einfach. Ja, ja, sicher doch. Dieses Kopf, das geflohen ist, das war riesig. Ich könnte schwören, dass es fünf Meter lang war. Boah, wow, du bist nämlich geil. Es tut mir leid, dass ich dich gemacht habe, aber kann ich bitte deine Telefonnummer... Ich ich entschuldige mich, okay? Ich, ich gebe dir auch alles, was ich habe. Ich, ich möchte nur cool sein, weil deine Puppen so cool. Nein. Oh. Okay. Red mich nochmal an, wenn du meine Nummer... Nein! Hi. Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Welchen? Es gibt drei. Es gibt Abdos. Es gibt Zapdos. Es gibt Actos. Welchen noch hin? Welchen davon? Oh no. What do you mean? No, Toboga is not a legendary bird Pokemon. I'm sorry. Ähm. Hm. Ja, komm, Amfi. Tot. Was ist noch, noch ein Tauboga. Okay. Das war's. Easy. Puh, du bist nicht von schlechten Eltern. Arctos, Zapdos und Lavados sind die drei legendären Vogel-Pokémon. Es gibt aber auch andere legendäre Vogel-Pokémon. War wow, du bist ziemlich stark. Gibt's mir da nicht Würfel Äh. Warum? Ähm. Okay. Warum nicht? Schön noch mehr gespamme jedes Mal, bevor ich aufnehme. Route 44, Eisfahrt voraus. Uh Leute, ein Eisfahrt. Let's go. Ich hab gedacht, die Route geht länger. Und die Musik hier. Die ist ganz anders als im Remake. Ist so im so oh, habe ich habe ich Schutz? Schutz wäre sehr Vorteil. Vor ich glaube ich habe keinen Schutz, oder? Ich habe bestimmt keinen Schutz, nein. Hätte ich Schutz, hätte ich schon eingesetzt. Tja, dann werden jetzt halt ganz viele Pokémon kommen. Während ich rätsel, versuche zu schaffen oder ist für Try schaffe. Wir werden es jetzt gleich sehen. Nein, natürlich nicht für Try. das wäre auch krass gewesen. wo jetzt glaube ich habe ich den Drehschuh raus das sieht gut aus ich habe es raus das sieht gut aus ja yeah. wo muss ich lang okay das war viel zu einfach easy was vm darum gibt man hier eine vm die man optional bekommen kann das ist ziemlich Seltsam, welches denn? Es ist Kaskade. Eine... Eine, eine wichtige TM, bzw VM. Warum kriegt man die denn hier nur in einem Rätsel? Und da kommen die! Will schon. Der Weihnachtsmann ein bisschen zu viel gefressen, oder was? Für die, die Botockel nicht kennen. Brutugel ist basically das Weihnachtsmann-Pokémon. Es hält einen äh, Sack, aber der Sack ist eigentlich sein, Schwa sein, sein Schweif. Er hält sein Schweif, welcher geformt ist wie ein Sack. Und daraus kommt die einzige Attacke, die es kann, Geschenk. Und die Attacke ist richtig kacke. 50%, dass ich, dass ich mich heilt und 50%, dass sie mir viel Schaden macht. Das, das ist dumm. Das Ist einfach dumm. sehen kann nichts. Ich mag äh, ich mag Botugel, aber der Sprite gerade, der Sprite hier. Es sieht einfach. Oh, geiler Vortreffer. Es sieht so dumm aus. Hat <lacht> das zu so viel gefressen. Oh, wow. Diese Erkennung war sehr lustig. Doch jetzt singen wir weiter. In dieser ultra kalten Höhle, wo wir Stärke brauchen, bitte habe ich Stärke oder wenn auch nicht, dann kaufe endlich ein Pokémon, das das erlernen kann, sonst bin ich am Arsch. Gut oder schlecht? Nein, das ist nicht gut. Kacke, ich könnte es einer meinen, Haupt-Pokémon erlernen lassen, aber warum denn? Das wird sehr dumm, ich glaube, ich hole noch mal lieber ein anderes Pokémon. Ach, wo Ich will jetzt aber nicht noch mal rausrennen. Das Problem ist, man kann ihn nicht wieder verlernen. Ach, wisst ihr was, ich renne mal kurz raus. Ich, ich, ich hole mal kurz ein Pokémon, was das erledigt. So, da bin ich wieder und nun habe ich auch ein Pokémon mitgebracht mit Stärke. Oh, Quiekel. Süßes kleines Schweinchen. Ja, kleine Schweinchen kann man hier auch bekommen. Warum? Ich frage mich bestimmt, warum gibt es hier viele Eis-Pokémon? Warum allgemeine Eishöhle? Das hat mit der nächsten Arena zu tun, denn hier kann man schön Eis-Pokémon fangen, damit man im Vorteil ist. So, und zur Info, welches Pokémon ich habe, ich habe jetzt unser gutes, altes Aaron aus einer der ersten Folgen hier. Unser, unser Onyx, was wir getauscht haben. wisst schon. So, was wir jetzt machen müssen, ist einfach alle Steinchen hier, diese, diese viereckigen Klotzen da, richtig hinschieben. Zack und äh, das ist ein kleines Rätsel jetzt. Hm. Ist nicht einfach. Ich habe nie gesagt, dass es einfach wäre. Aber ist auf jeden Fall sehr interessant, das Rätsel. Oh, nicht nach oben. Nein, nein, nein, nein, nein. Hier lang. Nicht. Warte. Moment, Moment. Äh, anders, anders. Ich hab was anderes im Kopf. Moment. Ich jetzt auch durch die wilden Kämpfe vor, weil ich habe jetzt keine Lust gegen die zu kämpfen. Ich habe ja auch gerade geguckt, ob ich noch Schutz habe. So, hier zur Info. Jetzt nicht nach links schieben. So. Weil also sonst du kannst sonst nicht mal schieben, das Ding. So, ab ins Loch. Der Fels ist runtergefallen. Perfekt. Und irgendwie fast jedes einzelne Mal, wenn ich sowas mache, so ein Fels unterschmeißen. In egal welcher Edition, egal welchen Spiel. Immer direkt danach kommt irgendwie ein pokémon ich bin das so gewohnt direkt gegen pokémon das zu kämpfen moment hier nach schieben, glaube ich ja, man muss man muss überlegen sonst muss man nämlich die leicht benutzen und wieder resetten ja doch so dann so rumschieben nicht nach in die wand nein nein jetzt so glaube ich ja perfekt nee, nee, nee, nee. Okay Okay, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, glaube ich. Hier immer. Nö, ist ziemlich einfach. Ich hab's noch drauf, Leute. Ich weiß noch, wie ich als Kind hier richtig lange saß, aber. Ich hab's noch drauf. Ha! Der Knacker hier hat's noch drauf. Moment, wo muss das hingeschoben werden? Wollte etwa hier rein, oder? Maybe. Aber wir werden jetzt nerven? Da der ästliche Sprite. Okay, zack. So, wenn wir denken, wir haben alles richtig. sind alle Löcher schon vollgestopft, dann springen wir einfach mal rein. So, und jetzt äh, sieht man auch, warum man die schon brauchte. Und zwar damit man sich abstoßen kann von denen. Seht ihr das hier, was das hier ist. Oh, Alter! Oh, uh, Top Trank. Nice! Kann man sehr gut gebrauchen. Mhm. Hab es geschafft oder ist es falsch? Ah, es ist falsch, stimmt. Ich glaube von hier aus nach da. Mhm. Das ist ganz unten. Ich bin nervt, denn. Zack. Zack. Ja, ja, ja, ja. Yes, wir haben es richtig. Wir haben alle Löcher. Wir kriegen dafür einen Hyperheiler. Warum nicht? Ah, wer will noch? Rosana. Du, du, du, du, du, du. Baby, tanz für mich. Äh. Guck mal, der, der, der, die Hautfarbe ist über lila hier. Krass. Cool. Dein Ernst? Ich habe kein Zertrümmerer. Oh, dann nicht. Oh warte, kann ich einfach hier lang? <lacht> Warum? Ach egal. Oh, ewiges Eis. Das ist eine sehr ein sehr gutes Item, um äh, Eis-Pokémon zu verstärken. Aber ich habe sowieso kein Eis-Pokémon. So who cares? Ich habe einfach nicht. Ansonsten kann ich mal kurz gucken. Wenn hier irgendwas wegschmeißen, theoretisch wenn ich es unbedingt haben wollen würde ja die zwei tränke die werde ich sowieso nicht mehr benötigen wir sind so weit im spiel dass ich das nicht mehr brauche deshalb gib einfach mehr her das ist schon nein nein nein, nice werden wir bestimmt schon irgendwann mal gebrauchen können wahrscheinlich nicht so und was gibt's jetzt noch so hier zu finden hier zu finden. Ein Item. Will ich das haben? Irgendwie schon. Ich will wissen, was das ist. ist, ist, ist, ist, ist. Okay, von wann fangen wir an? Aber man muss das von oben anfangen. Okay, oh Gott. Das ist ja, das ist ja nicht so geil. Und man kann nicht einfach den hier machen. <lacht> Auf Anhieb rausgefunden. gefunden. was ist das überhaupt? Ohne Temp. 44, okay. 44 What Was das? TM44, What was das? Habe never heard of a TM44. Oh, uh, Erholung. Mhm, mm okay, macht Sinn, macht Sinn, ja. Warte. Ja, easy. <lacht> ja, Erholung ist gar nicht mehr so schlecht, Leute. Und oh, letztes Rätsel, das machen wir noch. Wir schließen die Höhle noch kurz ab. Ah oh, nee, noch nicht letztes Rätsel. Moment, doch, da unten ist ein Item. Ich will das Item haben. Maybe. Maybe. Maybe. Come, let's go. Easy. <lacht> Krieg alles auf einen Hieb Ja gut, es ist nur Eisen. Das brauche ich jetzt nicht. Aber ich will die Folge nicht Spenden! Ich will da weitermachen. Für euch. Die Höhle. Diese Folge durchmachen. Let's go. Ist aber schon das Ende, oder? Ihr müsst es immer das Ende sein. Ich glaube das... Ja, hier ist das Ende. Hier ist das Ende. Auf jeden Fall. AP plus. Ja, Item ich sowieso nicht alle nicht. Ja, dieses Ende. Bestimmt. Ja. Okay, diese Szene hier, diese Passage ist im Remake viel schwerer. Und nun sind wir hier in Ebenholz City angelangt. Wow, du bist über die Eiswand gekommen? Du musst ein richtiger Heißsporn sein. Ja, war schon ziemlich kalt. Und Leute, wenn ihr mich aufwärmen wollt, dann lasst doch mal ein Like da. Ich hab gehört, der da ist ziemlich warm heute. Und äh, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Yeah, haut rein!